Na, wie sieht's bei Ihnen so aus? Kommen Sie auch schon vor lauter Agilität nicht mehr zum Arbeiten? Hallo zusammen, ich bin Tim Wiengarten von Rabbit Mobile und ich helfe Ihnen mit meinem Team Ihr Unternehmen digital und mobil zu machen. Und ja, mir ist schon bewusst, dass das heutige Video ein ziemliches Minenfeld werden kann, aber dieses ganze Agile-Thema nervt mich einfach mittlerweile sehr, sehr hart. Ich will Ihnen gleich erklären, warum ich das glaube. Und damit ich heute nicht nur schlechte Stimmung verbreite, kriege ich am Ende sogar noch einen Schlenker hin zu der Frage, wie es nach meiner Meinung besser sein könnte. Versprochen. Aber zuerst mal, woher kommt es eigentlich, dass heute jedes Unternehmen agil sein will? Angefangen hat der ganze Spaß mit dem Manifest für agile Softwareentwicklung. Yep. Und das war genau das, was Sie jetzt gerade vermuten, wenn Sie den Namen hören. Denn eine Handvoll Programmierer und Nerds haben damals zusammengesessen und sich überlegt, wie es eventuell besser klappen könnte, komplexe Computerprogramme zu schreiben. Damals war es nämlich der normale Stand der Dinge, dass vor dem eigentlichen Programm erstmal zentimeterdicke Pflichtenhefte geschrieben wurden, in denen genau stand, was gemacht werden sollte. Und fing man dann endlich an, mit der Programmierung waren die meisten Anforderungen, die da drin standen, schon längst wieder Schnee von gestern und man begann entweder von vorne oder akzeptierte, dass die Software nicht so funktionierte, wie man sich das eigentlich gewünscht hat. Äh, hä? Komplexe Computerprogramme? Pflichtenhefte? Was hat das denn jetzt mit meiner Arbeit zu tun? In diesem Manifest, das die paar Computernerds da also aufgestellt hatten, standen Einige Gläser Bier später, also vier Prinzipien, die damals total neu waren und nach denen sie ab sofort arbeiten wollten. Und zwar waren das folgende, ich übersetze mal auf Deutsch. Erstes Prinzip, Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Zweiter Punkt, funktionierende Software ist wichtiger als eine umfassende Dokumentation. Dritter Punkt. Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlungen und als vierter Punkt, reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. So und das war's. Das war's, was diese ganze Sache ins Rollen brachte. Okay und jetzt spulen wir mal im Schnelldurchlauf ein paar Jahre weiter. Diese vier Prinzipien fanden so langsam ihren Weg aus der reinen Softwareentwicklung heraus in andere Bereiche und irgendwann dann auch in die start up welt und als einige Startups durch das Befolgen dieser Prinzipien plötzlich extrem erfolgreich wurden, bekamen etablierte Unternehmen Wind davon und fragten sich: Moment mal, was passiert denn da eigentlich? Und genau hier beginnt es jetzt skurril zu werden. Tja, denn was passierte nun? Die großen Unternehmen wollten gerne genauso wendig und agil werden wie die ganzen kleinen Startups. Das Problem war nur, jahrzehntelang wurde genau andersherum gearbeitet, Prozesse waren extrem wichtig, ohne ausführlichste Dokumentation ging gar nichts und Mitarbeiter, die zwar vielleicht keine Höchstleistungen brachten, aber wenigstens Pläne und Regeln befolgten, waren fast immer auf der sicheren Seite. Hm, und was macht man da als großes Unternehmen? Genau, Berater einkaufen und oh Wunder! Komischerweise dauerte es da gar nicht lange, dass eine Goldgräberstimmung unter Agile-Beratern und Coaches entstand. Und nicht nur das, plötzlich gab es auch massenweise neue Begriffe und Methoden, die die großen Unternehmen bisher überhaupt nicht kannten. Verdammt, was ist denn bitte Scrum oder Kanban, was ist denn ein Product-Owner und ist das jetzt mein neuer Chef und wenn ja, was hat der alte Chef noch zu sagen? Was ist, wenn wir das alles gar nicht richtig machen und unsere Mitbewerber viel besser sind? Ruhig. Wir sind doch da, um euch zu helfen. Hä? Wer war denn das? Wir sind neue Berater und wir sind jetzt dafür da, euch beizubringen, was das alles bedeutet und was für Prozesse man da nutzen kann. Prozesse findet ihr doch gut, oder? Äh, ja, ja, klar. Ach ja, genau. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr bei uns Seminare belegen und am Ende bekommt ihr auch eine Urkunde. Da steht dann Scrum Master drauf. Die kannst du dir einrahmen und ins Büro hängen. Das ist doch was Tolles, oder? Tja. Und plötzlich rannten ganz viele Leute in ganz viele Seminare und lernten, wie man es richtig macht und welche Prozesse man da nutzen konnte. Und es gab ganz viele Regeln und das war toll, denn genau damit hatte man ja Erfahrung. Regeln, Prozesse, Rollen, prima. Dann kann es ja jetzt losgehen mit diesem Agile. Kommen Sie nun langsam dahinter, warum sich mir gerne mal die Fußnägel aufrollen, wenn mir wieder irgendwer berichtet, dass Sie jetzt in einem dreijährigen Umstrukturierungsprozess agil werden. Und dass jetzt bitte nach diesen und jenen Prinzipien gearbeitet werden muss. Aber ich habe noch einen kleinen Vorschlag für Sie, wie das Ganze meiner Meinung nach besser funktionieren kann. Egal, ob Sie in einem großen, in einem kleinen Unternehmen arbeiten, lassen Sie sich gerne inspirieren, wo und bei wem Sie das wollen. Aber von keinem Agile-Coach vorschreiben, wie Sie die Dinge am besten machen sollen. Und lassen Sie sich vor allem nicht von Prinzipien, von Regeln, von neuen Begriffen verunsichern, für die Sie am besten noch irgendwelche schweineteuren Coachingseminare besuchen müssen, um dann endlich das machen zu dürfen, was Sie eigentlich schon immer vorhatten. Denn die Startups sind nicht deswegen schneller als Großunternehmen, weil sie auf irgendeine geheime Art und Weise agile Prinzipien irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen haben, sondern sie sind einfach deswegen schneller, weil sie sich einfach null um die Frage kümmern, was irgendwer anders behauptet, wie man eine bestimmte Sache zu machen hat. Also, wenn Sie in einem Großunternehmen arbeiten und heute noch agil werden wollen, dann merken Sie sich die folgenden fünf Punkte. Nicht mehr. Erstens, definieren Sie, wo Sie stehen und wo Sie hinwollen. Zweitens, tun Sie die erstbeste Sache, die Sie Ihrem Ziel ein kleines Stückchen näher bringt. Drittens, schauen Sie, ob das funktioniert hat. Wenn ja, gehen Sie ein Schrittchen weiter und wenn nein, korrigieren Sie das nochmal. Und viertens, wiederholen Sie das, bis Sie angekommen sind, wo Sie hinwollten. Und der fünfte Punkt, und das ist der wichtigste Punkt, Pfeifen Sie sofort auf meine Punkte 1 bis 4, wenn Sie der Meinung sind, ein anderer Weg wäre besser. Aber entscheiden Sie das und lassen Sie sich nicht von irgendwelchen Experten belehren, die glauben, sie wüssten es besser. Denn meistens ist nicht fehlendes Wissen darüber, wie man es machen soll, der Grund, warum die Dinge nicht umgesetzt werden, sondern einfach Mut. Mut jedes Einzelnen, Mut des ganzen Teams, mit dem man arbeitet und Mut des gesamten Unternehmens. Und den kann Ihnen kein teurer Berater geben. Ich drücke Ihnen die Daumen dabei und wenn Sie die Punkte 1 bis 5 befolgen, vor allem den fünften Punkt, dann habe ich für Sie in der Videobeschreibung einen kleinen Download-Link zu einer Urkunde, die Sie sich ausdrucken können, einrahmen und ins Büro hängen können. Und da steht drauf, get your stuff done, Master. Denn mehr brauchen Sie nicht. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Get your stuff done und tschüss. Äh, Moment mal, du hast doch schon angeschaltet. Ich war noch nicht, ich war noch nicht fertig. Na, wie sieht's bei ihm? Ich das glaube und nicht nur... Äh, nochmal bitte. Nochmal bitte. Okay, nee, nee. Äh, andere Richtung. Runter. Hoch. Und da steht drauf... Was steht denn da nochmal drauf? Outtake! Okay. Oh,